Hey meine Lieben, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal mit einem neuen Video von mir. Diesmal wollte ich euch so ein paar neue Produkte zeigen, die ich mir bestellt hatte. Und ja, da fange ich jetzt einfach mal an. Zum Beispiel mit dem Lila. Der ist wirklich echt gut, weil der total deckend ist. Das ist der All Nighter. Der ist auch sogar waterproof. In der Farbe Light Warm. Ich kann euch den mal zeigen. Der ist mit so einem Applikaten. So sieht der aus. Und der ist echt schön. Dann habe ich von Lily Lashes den Kleber. Galt den Fokus jetzt halt nicht. Auf jeden Fall ist das ähm, mit so einem kleinen Applikator voll nice. Dazu habe ich mir noch Lashes bestellt. Die sind auch voll schön. auch noch zwei andere. Einmal die, die ich gerade drauf habe und noch ein paar, die seht ihr in anderen Videos irgendwann mal. Dann habe ich die Marvin Palette mir gekauft, die sieht so aus. Da hat man hier Highlighter, und da die Lidschatten. Voll schön. Kann ich nur empfehlen. Mit der habe ich mich heute auch geschminkt. Also dieser Look. Ist mit der Palette geschminkt. Dann habe ich noch die Mrs. Bella Palette. Die ist auch voll süß. Die schaut so aus. Blush und ein Highlighter und dann die normalen Shades für die Augen, also Lidschap. Das ist voll mega schön. sind auch so holografisch wieder. Die finde ich sehr, sehr nice. Ich habe sie noch nicht ausprobiert, aber ähm, die Farben, die sind einfach so schön. mega schön. Ich bin gespannt ja wie sie so performt. Wir werden es sehen in weiteren Videos. Dann habe ich von Naked eine Palette. Und zwar die Chic. Ah Quatsch, bin ich blöd. Dann die Chic ey. Natürlich Sherry. sieht so aus. Auch wunder, wunderschön. Super schöne Farbe. Und mit einem Pinsel dabei, kann ich auch sehr toll finden. Habe ich aber auch noch nicht ausprobiert. Kommt in weiteren Videos. Oh, meine Nase läuft schnell, sorry. Dann habe ich noch hier die Palette, die ist relativ neu. Das ist die The Nudes von Maybelline. Kann ich auch einmal aufmachen. Also auf Fiat. Oh nein! Ein Shade ist am Arm. So schaut die aus. Das ist der schwarze Schäde einfach rausgefallen. Jetzt habe ich schwarze Finger. Ach, scheiße, das ist die ganze Schwarz. Wasche ich gleich ab, kein Problem. Ja, auf jeden Fall war das mein kleines Video für heute. Ich hoffe es hat euch gefallen. Hinterlasst mir gerne ein Daumen nach oben, wenn dem so ist. Abonniert meinen Channel, damit ihr keins meiner Videos mehr verpasst. Aktiviert auch die Glocke, damit ihr ein paar bekommt, wenn ich was hochlade. Ja, weitere Videos folgen. Bis dahin. Ciao.